Du brauchst nicht stundenlang trainieren. Du brauchst eigentlich nur fünf Bewegungsmuster eventuell und dann hast du schon alles integriert. Welche das sind, das hast du schon letztes kennengelernt. Guck da nochmal in die Videos rein. Das sind Push, Pull, Heavy Carry, Hip Hinge und die Squats. Komme ich da drauf? Nein, ich unterstütze da nur die These von Dan Johnson, berühmter Fitnessautor und die ganze Functional Szene, die ihn da in diesem in dieser These unterstützt, dass diese fünf wirklich essentiell für dich sind. Ich habe jetzt heute nochmal ein paar Zusätze für dich, was du zusätzlich vielleicht gebrauchen kannst, was dich noch weiter voranbringt und dann hast du wirklich einen kompletten Plan. So, was sind denn diese Zusätze, die ich da habe? Also, es kann Sinn machen, dass du unilaterales Training machst. Das macht besonders Sinn, wenn du eine Disbalance hast, wenn du zum Beispiel rechts, links eine Disbalance hast. Dass du die eine Seite wieder auftrainierst. Das kann zum Beispiel auch bei diesen fünf Mustern, kannst du das verwenden. Ich hatte ja dieses Hip Hitch, hatte ich ja erklärt. Das kann zum Beispiel Kreuzheben sein, also einbeiniges Kreuzheben, dass du hier zack mit Handel runter und hoch gehst. Unilaterales Training, wie gesagt, bedeutet auf einem Bein oder auf einem Arm zu trainieren. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn du jetzt Sport Sportart hast, wie zum Beispiel. Fußball, wo du hauptsächlich auf einem Bein unterwegs bist, weil du hüpfst ja nicht so auf Zollbein, sondern du läufst ja bisher mal kurzfristig auf einem Bein. Also bei sämtlichen Sportarten wie Fußball, Football und so weiter. Genauso aber auch beim Joggen zum Beispiel. Deswegen unilaterales Training. Was brauchen wir zudem noch? Wir brauchen Rotation und Antirotation. Rotation, diese Bewegung in sämtlichen Varianten hoch, runter, links, rechts zeige ich demnächst auch wieder eine Übung. Antirotation bedeutet, du musst dagegen halten. Auch das ist eine Hauptfunktion, das hatte ich bereits erklärt. Unser Rumpf ist dafür gemacht, uns Stabilität zu bieten und gar nicht so sehr irgendwie 1000 Crunches zu machen, sondern hier fest zu sein. Und was ist das Letzte? Schau, was sind deine Schwächen? Was für eine Schwächen hast du denn wirklich? Und Grundsätzlich haben wir zwei Säulen für einen gesunden und funktionierenden Körper. Du brauchst einmal die Mobilität, sprich deine Beweglichkeit und du brauchst die Stabilität, sprich Kraft. Da musst du schauen, wo genau fehlt es dir und genau daran solltest du arbeiten, weil das wird dich am weitesten bringen. Und jetzt denken die meisten, ja ich weiß wo meine Schwächen liegen, aber das ist die wenigsten. Deswegen gibt es objektive Tests, die dir da helfen das rauszufinden, zum Beispiel den Functional movement screen den wir zum Beispiel wir beide auch machen. Und der wird dir weiterhin genau diese rauszufinden. Und dann kannst du Gas geben. Und das würde dich nochmal deutlich weiterbringen, als wenn du meinst, ja, ich weiß schon, was zu trainieren ist. Weil da gibt es doch ein paar Überraschungen. Und das Ergebnis von, diesen, von diesem Test kann dazu dienen, dass das die Grundlage für deinen Trainingsplan ist, dass der wirklich auf dich zugeschnitten ist, der Plan, und nicht einfach nur nach 15-Plan ist, weil das kannst du natürlich auch machen, dir irgendeinen aus dem Internet ziehen. Aber es kann halt sein, dass der nicht wirklich zu dir passt. Und das ist eigentlich das Beste, wenn er zu 100% zu dir passt und dich weiterbringt, damit du leistungsfähig bist und volle Power hast. Probier es gerne aus, wenn du ähm, den Factual Movement Screen mal machen willst, kannst du gerne auch mich oder uns ansprechen. Dann können wir den machen und dann kannst du abgehen. Viel Spaß!